Gesellschaft, die rundherum ein Konkurrenzverhältnis ist. Jeder benutzt jeden mit den Mitteln, die er hat. Eine Gesellschaft, wo von einer Verpflichtung des einen auf den anderen einfach nichts zu sehen ist. Wo es eine wechselseitige Verpflichtung oder wo es überhaupt sowas wie ein Gemeinschaftswerk gar nicht gibt, auf das die einzelnen Beteiligten dann verpflichtet werden können. An eine so einer Gesellschaft nachsagen, Sie wäre eigentlich quasi er sittlicher Zusammenhang mit der Kooperation. Es ist Antikritik pur, Anstatt zu sagen, das sieht man, wie meinetwegen, die Ackermanns mit euch kalkulieren. Na dann fragt euch, ob er euch fallen lassen wollt. Nein, sondern dieser, das sieht man, wie der Ackermann verantwortungslos ist. Das ist nie der Aufruf, lasst euch nicht mehr gefallen, sondern ruft nach Führern, die ihr Verantwortung ernsthaft wahrnehmen. Es ist nicht mehr der Aufruf, euch oh, wird übel mitgespielt, stellt das ab, sondern bedeutet es in einem Verhältnis der wechselseitigen Verpflichtung, was es einfach überhaupt nicht gibt. Und wenn es es nämlich gäbe, dann täte die Welt ja auch gar nicht so ausschalten Also da hat die Internationale, die alte Internationale, dieses Lied, die hat diesen Spruch gehabt, leeres Wort der armen Rechte, leeres Wort der reichen Pflicht. So ist es doch. Also da kann man eben doch mal recht geben. Es gibt doch keine Pflicht. Dieser Milton Friedman von den Chicago Boys, der sagt, die einzige Pflicht des Unternehmers ist Gewinn zu machen. So ist es doch. André Pflicht gibt's nicht. De vous les dames et de la cœur, de vous les anciens de la fin, jamais on commence à cœur cette éruption de la fin. Du passé faisons table rase, sous l'esclave de vous, de vous, le monde va changer le pas on the